Sollten wir einen LKW verkaufen oder geht kaputt, wird verschrottet, dann wird es auf der rechten Seite erfasst, also eine Minderung wird auf der rechten Seite erfasst. So, wie gesagt, nacktes Konto, da steht nichts drin, was könnten wir denn jetzt schon eintragen?